Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen ja, zu einer neuen Folge und ja, mit einem kleinen Impuls heute. Ja, es ist noch relativ früh am Morgen, aber die Sonne, ja, vielleicht sieht man es im Hintergrund, die ja, lässt so langsam von sich blicken. Ja, also man, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus, es ähm, ist ein wunderschöner Morgen heute und ähm, ja, heute soll es einfach mal darum gehen, ganz kleiner Impuls, wie gesagt, ändere dein Denken von, ähm, das geht bei mir nicht. Hinzu, ja, es ist es möglich. Und wenn du so wie ich jemand bist, der ähm, ja, gerne Tipps und Tricks weitergibt, wenn er um Rat gefragt wird, dann äh, kommt es häufig vor, ja, also so ist es zumindest bei mir, wenn mich Menschen um Rat fragen. Ähm, und ich ihnen dann einen Tipp gebe, dann kommt oft häufig der Satz, das funktioniert bei mir nicht. Und wenn du ein Team leidest, dann wirst du diesen Spruch sicherlich auch schon das öfteren Mal gehört haben, das funktioniert bei mir nicht, das geht nicht. Und ähm, egal wie viele Lösungsvorschläge ich dann weiter unterbreite, weitere Tipps gebe, kommt trotzdem oft immer die gleiche Antwort, das geht nicht. Und dann erweckt es manchmal bei mir so den Eindruck, dass, dass man das Gefühl hat, ja, dass die Menschen sich einfach in diesem Problem wohlfühlen, dass sie gerne über dieses Problem sprechen wollen ja, und eigentlich gar nicht an der Lösung interessiert sind. Aber durch dieses Denken wird sich halt nichts ändern. Und deswegen ist es halt von, den, von der äh, entscheidenden Bedeutung, dass man ja, wegkommt von dem Denken, ähm, funktioniert bei mir nicht, hin zu... Ja, es ist möglich. Und deswegen, vielleicht ertappst du dich auch manchmal so in der Situation, dass man, ähm, das geht mir auch manchmal so, dass, dass du einfach so für dich sagst, ähm, oh, das funktioniert bei mir wohl nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann sag einfach mal so innerlich Stopp zu dir, ja, und ähm, ja und sag einfach mal, okay, danke für die Tipps und ich werde das einfach umsetzen oder ich werde es zumindest versuchen umzusetzen und dann komm in die Handlung und mach das Ganze. Und wenn du ein Team leidest, dann ist es wichtig, ja, dass, du, dass du da als Beispiel vorangehst, dass du ähm, das ihr für euch nie, lernt, nicht in Problemen zu denken, sondern eben in Lösungen und als gutes Beispiel dann vorangehst und wenn du dich da mal ertappst, okay und sagst, das geht nicht, ja, dass du einfach sagst, es ist möglich. Ja. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber es ist möglich und ich werde es umsetzen, ich werde es versuchen. Und das war jetzt so ein kleiner Impuls heute Morgen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, maximalen Erfolg und wie immer, wenn dir das Ganze hier gefallen hat, wenn es für dich hilfreich war, dann würde ich mich freuen, wenn du meine Arbeit unterstützt, indem du das mit deinem Netzwerk teilst. Oder, ja, da freue ich mich noch viel mehr drüber, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und mir deine Gedanken zu diesem Thema ja mitteilst und dass wir so ein bisschen in den Austausch kommen. Ich wünsche dir ja maximalen Erfolg, einen wunderschönen Tag, alles Liebe, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.